Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Kennen Sie dieses Lied? Vielleicht sehen Sie sich diese Andacht beim morgendlichen Zähneputzen oder beim Frühstück an und finden, dass ein Abendlied jetzt nicht so ganz passend ist. Aber wie das Lied ganz sachlich korrekt in der vierten Strophe feststellt, die Sonne, die uns singt, bringt drüben den Menschen über mehr das Licht. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Das heißt, egal zu welcher Uhrzeit sie diese Andacht auch ansehen mögen, irgendwo auf der Welt ist gerade Abend. Und das Lied zieht daraus einen interessanten Schluss. Da wir Menschen uns mit dem Schlafen abwechseln, sind immer irgendwo auf der Welt Menschen wach und können Gott loben. Immer wird ein Mund sich üben, der Dank für deine Taten spricht. 24 Stunden Service, Dank Schichtbetrieb, könnte man so sagen. Aber eigentlich will ich auf die letzte Strophe des Liedes hinaus. Meine Lieblingsstrophe. So sei es Herr, die Reiche fallen. Dein Thron allein wird nicht zerstört. Dein Reich besteht und wächst bis allen. Dein großer, neuer Tag gehört. Diese Strophe lässt mich ganz ehrfürchtig werden. Ich denke an riesige, mächtige Reiche aus unserer Weltgeschichte, die alle irgendwann zusammengebrochen sind. Aber Gottes Reich ist anders. Gottes Reich ist beständig und ewig. Und der Gedanke, dass wir daran Anteil haben dürfen, gibt mir Hoffnung. Die heutige Tageslosung steht im Buch Daniel und lautet, er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich. Amen.